So, jetzt muss ich mir noch etwas cleveres überlegen was ich sage Oh, zu spät jetzt bin ich schon am schlafen oh, wer ist das bloß ich will nur mir einen tipp geben würde ne? du hast mir am schlafen zugeguckt ja. Wer denn nicht? Was? Nicht der Einzige, der jeden Tag aufwacht? Wir anderen sind alle einfach nur wach. Ja, hi und willkommen mein Name ist da die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire im engage Ich habe irgendwie kein Material, um mir neue Kostüme und so zu kaufen und alle anderen haben wir schon angehabt deswegen rocke hier mein mein Casual Outfit ne habt da nichts dagegen so in der letzten Folge haben wir Kapitel 5 von dem Xenologs von dem DLC äh ja von dem DLC <lacht> weiß nicht was ich da noch hätte nennen können von dem äh ich weiß bis heute nicht wie er auf Deutsch heißt ich weiß wie es auf Englisch heißt Fell Dragon DLC oder Fall dragon Xenolog ne? aber ich habe gerade irgendwie nicht auf dem Schirm wieder noch mal auf deutsch heißt. und ja ähm, ich habe mich wieder etwas vorbereitet für das nächste kapitel ähm, sieht schon hart nach irgendwie finaler kampf oder kurz vor finaler kampf aus aber ich weiß es nicht ich habe mir zwölf charaktere vorbereitet ich werde wahrscheinlich nur elf brauchen weil ich wahrscheinlich nell in meiner gruppe haben werde ne? so hier sind die glaube ich gar nicht ausgerüstet ne? aber ich habe mir alles notiert ne? warum sind die nicht ausgerüstet <lacht> egal ich habe mir notiert ich habe die ne ich habe die ausgerüstet als ich im vorbereitungsbildschirm war im dlc ich bin noch mal in das letzte kapitel reingegangen in dem vorbereitungsbildschirm weil das inventar und die emblem die sind ja irgendwie ja separat von von, ähm, was ich äh, hier ausrüste, ne? Also was ich hier ausrüste, ist irgendwie separat vom was ich im Dings ausrüste, im DLC. Von daher... Ja, aber da habe ich schon irgendwie zwölf Charaktere vorbereitet. Von daher sollte halt alles schon vorbereitet sein, ne? Muss ein bisschen zuvor kommen. Oder ja, ich bin natürlich im vorbereitungswischen vom letzten Kapitel gegangen, nicht vom... vom nächsten, ne? Weil ich mich nicht spoilern will. Und ja, wir gehen kurz den Bodengott besänftigen, damit wir einen Tag weiterleben können und gucken mal, was wir den heute wieder zum Opfer da gehen können. Eine Ration, irgendwie gehen mir die Sachen hier irgendwie aus, die ich wieder reinpacken kann. ich habe da noch irgendwie die Sachen, die ich selber benutzen. Ich weiß nicht, was ich da reinpacken soll. Ich brauche eigentlich alles hier von noch. Okay, eine gibt mir zwei, drei. Na komm, dann kann ich einen antidote da reinpacken. Zwei Sterne mehr will ich irgendwie, glaube ich, nicht hier kriegen. Da kann ich einen Elixier. Nein. so also, merke ich wahrscheinlich nicht so da gehen wir mal futtern ich weiß bis jetzt übrigens immer noch nicht ob meine futter aber ich soll vielleicht erstmal meine sports anschauen ne ich bin schon fast aus dem rhythmus raus ne die Bandgespräche welche übrigens nicht vier sind die werde ich mir am Ende des Parts oder am Ende des nächsten oder nächsten Parts anschauen und ja, wir gucken uns hier mal einige Supports wieder an. Die gucken wir uns natürlich sofort an. Da haben wir hier Butcheron und Lapis. Mein Gott, ist sie winzig im Vergleich zu ihm. Er ist einfach nur riesig. Treffen sie sich heute zum ersten Mal. Und ich glaube, das ist mir jetzt irgendwie aufgefallen. Ich glaube, jetzt weiß ich, woran mich So ihr Farbschema so ein bisschen erinnert. Das, hat, das kam mir schon ganz Zeit irgendwie bekannt vor, so pink Haare, rot Klamotten. Ich meine, ja, ich weiß nicht, wie sie noch mal heißt, aber die Anime heißt Darling in the Franks. Oder Frogs, oder wie auch immer. Da gibt auch dieses Mädchen mit, mit dieser roten Uniform, mit diesen langen pinken Haaren. Ich glaube, an die erinnert sie also, mich die ganze Zeit. Aber ich denke mir schon die ganze Zeit dieses Farbschema so, erinnert mich die ganze Zeit an die Ich weiß nur nicht an wen. Rückblickend betrachtet sieht sie nicht mehr anders aus wie sie, aber der Farbschema ist irgendwie das gleiche. Ich muss mal kurz gucken, warum geht. Ich habe ich habe mich irgendwie so sehr gerade ein vertieft. Ich habe gar nicht aufgepasst, um es hier geht. Ja, ich habe ja nicht mehr Erdessen. Ja, auch schau mal. Für hin. ich in die Tasse und dann beziehen Teil Wasser. Zu hier bist du dann nicht Weil Ich weiß, pure mich doch gesund. Er tut seine Milch verdünnen. und sie tut pure Milch. Ich habe jetzt irgendwie nicht verstanden. Egal. So, dann haben wir weil vale und wir haben nur noch bei vale mit Leuten. Ne? Vale und Temera. Temera. Da hat sie gerade ein blaues Auge bekommen. ihre Stimme habe ich übrigens auch wieder gekannt in Genshin Impact. Letztes Mal als ich da gespielt habe und zum ersten Mal begegnet bin. Da ist mir auch sofort aufgefallen. Sie hat die gleiche Stimme wie die Welt, was irgendwie merkwürdig ist, weil Ganjo war auch irgendwie so wie ich da verstanden hat, hat die auch irgendwie zwei Persönlichkeiten, was irgendwie auch zu Welt passt, ihren zwei Persönlichkeiten. das Graf. Ja, ich bin aufgefallen, nachdem der Weg erwähnt hat. Ich habe allgemein mal ein paar Synchronsprecher nachguckt von dem Spiel. Da sind eine Menge, die wieder erkannt worden. ich gar nicht gekannt habe. bildschirm Ist sehr schnell schwarz geworden okay. und die beiden. Wie habt ihr habt es geschafft, so verschwitzt zu werden. Ich will das auch. so nah nicht. so so So ich meine mich zu erinnern, weil mag aber scharfe Sachen. Ich check ja manchmal hier von den Charakteren hier diese ganzen Informationen ab. Die haben ja alle irgendwie so eine eigene Seite mit so Informationen, ne? Ich meine bei Whale stand irgendwie so was von sie mag scharfes Essen oder so ne Ja, mag scharfes Essen deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert warum sie so reagiert hat ne so okay und ja ich habe einige synchronsprecher mal nachgeguckt ne und da sind eine Menge ich habe die jetzt alle vergessen leider ich wollte eigentlich so nachdem ich mir halt nachgeguckt habe so direkt im nächsten Parts irgendwie erwähnen so boah aber ich habe mich jetzt voll informiert wer jetzt wen spricht ne aber jetzt habe ich so alle vergessen. Eti, was wir denn heute okay. so gute Frage. Ne? Wen gebe ich mir jetzt was zu essen? Ne? Ähm, ähm, gute Frage. Nehmen wir mal irgendjemanden, den ich auch gleich im Kampf mitnehme. Auf jeden Fall hat denn sehr, heute sehr, nehme ich gleich in Kampf aber sie braucht ja nicht irgendwie so viel Werte, ne? Egal. Ich weiß nicht wen. Er braucht den so Sports, ne? Clan, ne? am besten zwei, die ich gleich mitnehme, ne? Fogado nehme ich auch gleich mit. Die beiden. Apfel, Käse, toast Und 40 Sekunden. Oh, der gibt viele Werte. Ja. Obst. Und ja also keine Ahnung da war irgendwie so eine ganze Liste irgendwie von zehn Leuten in dem Spiel die alle irgendwie noch andere beliebte Rollen im Animes und so haben ne? hey cool oh hey Hortensea ist mein erster Aran cool ich hoffe nicht dass ich diese an heirate oder so so also, war so ist das in manchen allem im spiel ne? meistens kann man nur mit einem charakter irgendwie ein Rang bekommen ne? aber ich nehme an das läuft hier nicht so ab oder so ich gucke erstmal den an und dann speichere ich einfach vorher mal Mir ist übrigens eingefallen wer Krom spricht also krom von Gintocki Joseph Joe Also den Ring, den er letztens. ja, ich wusste, ich wusste, er wird von irgendjemandem bekannten gesprochen, aber ich habe es vergessen. 治安<笑> So, und ich werde jetzt ich werde jetzt hier mal speichern wenn im Fall dass ich jetzt irgendwie was hier so in in welchen speichern hier ne weil es irgendwas in Stein gemeißelt wird nachdem ich das auswähle ne weil manchmal ist irgendwie weit nicht wenn man irgendwie A-Rang oder S-Rang also Ich weiß nicht, ob es hier S-Ränge gibt in dem Spiel im Supporter lang dann weil nicht dann verpflichtet man sich irgendwie bestimmten Charakteren, weil man kann irgendwie nur einen Charakter irgendwie ein rang oder so bekommen. Aber ich nehme an, das Spiel wird mir dann irgendwie so eine Nachricht geben oder so. ne? Machen wir mal. Ja Der erste A-Rang. hat sie eigentlich immer diesen Kackfrechen スパイス 許し was? Was mich an ja dir stört? <lacht> ich werde schon noch irgendein Ich Ich Ich werde schon Makel Okay, nachher okay. Ja, gibt es ja auch noch okay, effektiv oder oh, das heißt, sie kann nicht mehr durch Oligolade. So. Und jetzt habe ich zum ersten Mal so eine neue Seite hier ne? auf A. Ah, wie sieht das denn aus? Äh, sie ist Lucia. na oh, oh, da kann man sogar Ringumfang umfang 46 mm was ist das denn selbst sicher äh, vor allem ein süßes zwinkern Ah, hier kann man die größe und also was nachschauen. Ja, 149 cm das heißt wenn ich mal irgendwie gespannt dass ich mal kurz hier in mein zimmer noch gehen Also wieder im Fire Emblem Free Houses war, ne? Weil weil nicht Dating, das ist ja leider schon Standard jetzt im Fire Emblem spielen, ne? Das ist irgendwie der haupt selling Point für einige Leute, überhaupt Fire Emblem zu spielen. Okay, ich habe gedacht, vielleicht kann ich jetzt ich hier irgendwie machen. Mein Fire Emblem Free Houses war so, man kann sich irgendwie, wir gehen schon mal zum ding im ne? Zum DLC Dingen. Wenn du irgendwie ein bestimmtes Kapitel oder so abgeschlossen hast, dann hast du irgendwie weil nicht die Wahl irgendwie Boah, da ist irgendwann die Wahl, irgendein Charakter einen Ring zu geben, den man irgendwann heiraten willst ne? Ich nehme an, sowas wird irgendwann auch in diesen. Aber man kann eigentlich nur Leuten Ring geben, die man irgendwie weil ich mit dem man die höchste Support Stufe erreicht hat. Ich nehme an, sowas wird irgendwann in diesem Spiel auch kommen. Es ne? ist es ist ein modernes Feier im Spiel. Es muss da sein. Ne? Wir haben ja mein self inserted Hauptcharakter. Wir haben hier kann jeder mit jedem fast supporten das ist mittlerweile standard in feiern ne? deswegen deswegen beschreiben einige leute auch feiern mehr als ein dating simulator als irgendwie anime schach <lacht> so wie früher also ich nehme an so läuft das dann irgendwie ab ne? so ich muss dringend aufs klo gehen aber ich gucke mir erst noch die katzen an dann kann ich nämlich hier da kann ich mir erstmal die cutscenes angucken dann kommen wir in hier die kampfvorbereitung und dann mache ich die Kampfvorbereitung screen Dann gehe ich am Klo. Oder erst gehe ich am Klo und dann mache ich die Kampfvorbereitung auf screen und dann sehe ich euch dann schon, wenn wir wieder da sind. Ne? Aber erstmal gucken wir mal hier. Dämonenwelt 6 Somnil gefallen. Genau. Wir kämpfen ja im Somnil, was ich interessant finde. Ohne Nell und die Armringe reist der wirm gut nach nil suchen zu einer einst schwebenden Insel. Okay. Bin ich mal gespannt. Sieben Armringe. Oh. Sieben? Sieben ne? Das war meine Mutter, ne? Nomera. Ah oh, verdammt. muss ich gegen meine Mutter kämpfen, ja? Mir ist übrigens aufgefallen, ich glaube, der Ring, den im einen meiner Fundmail war ja hier Sombron der mit einem ring vor sich ja hatte ich glaube das war der ring von edelgard also kommt irgendwie Edelgard ring auch in panier vor wer hat überhaupt jetzt alles die ringe haben wir die ringe oder hat Neil die ringe weil die gegner hatten auch ringe ne? aber irgendwie hatten wir auch Ringe. Ich nicht Okay. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, er hat irgendwie den Bruder ersetzt irgendwann. Also also ihr echter Bruder war irgendwann weil ihr echter Bruder war doch freundlich, aber irgendwann hat Sombron ihn irgendwie sehr ersetzt So also wie Bale irgendwie. Aber er ist anscheinend die gleiche Person. <lacht> 彼 港<笑> Also wurde doch er ersetzt. Kannst also du es wagen, mich schon wieder auszutricksen, Spiel? Wusstest du, dass ich 唯一<笑><笑> 片割れ じゃない。苦しいんだ。もう。もう。終わりにし genauso wie bei das 解ける ich bin übrigens auch hier. Ja. Ich bin der einzige Hauptkarte, der noch übrig ist. Jetzt bin ich der Hauptkarte dieses Dienstes. Ah, das, ich doch. das heißt, wir sehen zum ersten mal ring in action wo ich glaube wir haben ein paar mal benutzt damals ne? 新流 7 イニシウエル今 Und jetzt sehe ich den sofort wieder ab. Damit das nicht gerechnet hat. Oh, bin hier, ich bin hier, Aber das ist böse. Kannst du heute nicht machen. Die sind auch noch am Leben. What? Ich sehe mal wie nicht. <lacht> よくぞ無事で。モーブ様、ja, Minna. Ja, Ohne, oh mal, das ist ich gebrauchen Celestia ja. Ich habe nicht Ich 気性グレゴリー。 Okay. Ich dachte, sie, ich dachte, damit hatte sie es ja irgendwie angedeutet. Das in Welt. ich habe eine Menge Charakter vorbei, jetzt bekomme ich alle Charaktere. Natürlich so von klar. 皆残ら<音声><音声><音声> いつセレスティン、グレゴリー、 so. habe blut und Thema, ich Okay, das klingt schon doch mehr so nach Finaler Boss, ne Wir haben eigenes Thema und also so was, ne? Aber ja, natürlich waren die nur am Leben, ne? Ich muss ja irgendwie in der Gruppe bekommen, wahrscheinlich, ne? Dann kann ich ja nicht sterben. Äh, da steht drei vor uns. Hallo, ich. Liberation, halt. Hatte ich doch schon, ne? ein kater stark zu dir zurück also nicht um die Verluste, sondern gibt alles okay jetzt aber noch eine menge los ich bezweifle dass ich hier einfach reingehen kann und hey warum seid ihr schon wieder ja Sachen. Sie geht genau ich kann von Regen stehen stehen auf 10. Reduziert erlebende Schaden. Ja bei der Einheit jetzt jetzt Schaden nicht effektiv. So, ich kann 13 Leute mitnehmen. Okay. So, und ich werde natürlich aufs Klo gehen. Ich werde mir natürlich erstmal hier die Level so anschauen. Warte mal, du hast nur zwei Lebensbalken. Das böse ein dämonen mit der macht der im er hat das schlachtwerk mit starken attacken den willen sombrers folgender oh. wenn sombrons folgend verwandelt er sich mit hilfe der sieben armen in das böse das böse okay ist am singen so, ich bezweifle, dass ich hier einfach rumstehen kann und auf den einprügeln kann im ersten Zug und dann ist er tot. Ne? Also ja, wäre natürlich cool, ne? Aber das wäre ein ziemlich blödes Finale dann, ne? Ich habe hier reingehen kann und den erledigen So, du hast Edelgard. Ich habe gedacht, er hätte vielleicht Edelgard. balanze selber ja. stärkung ja kann ich gebrauchen rettung jetzt gibt er mir die ganzen grünen stäbe ist klar dann das schwert an boden warum kann er dann ausrüsten Wegen? da heißt ja auch daran warum heißt er hier daran da werde ich nie verstehen der hieß in Emblem awakening hieß der robin in der englischen version heißt er auch robin ich weiß nicht woher der name da rein kommt in smash boss kam er zum ersten mal vor aber wo kam der her ja, verstehe ich nicht hier hinterlasst alle Papiere stehen sich gerade. So, hier ist eine... sehr heftiges Empfangskomitee. So, ich sehe schon. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wie das hier ablaufen wird. Ne, ich muss ihn hier erledigen. Dann geht er wahrscheinlich hier hin, ne? Und dann ist wahrscheinlich hier wir sind hier überall so Ne, der wann hat wahrscheinlich von einem gebiet zum anderen ne? Aber wenn er jetzt zu jeden einzelnen von denen hingeht ne, dann wird das ja ganz schön schwierig so ich habe liberation bekommen habe ich das nicht schon vorher Vielleicht angriff was angriff bis 15 im kampf gegen dämonen nähe sind 46 46 ich bin leider nicht schneller das ist eine menge schaden ja gut ähm. ja da sich jetzt natürlich hier neue charaktere mir angeschlossen haben also neue charaktere neue alt charaktere muss ich natürlich hier meine gruppenzusammensetzung wieder ein bisschen modifizieren aber oh, die haben auch fähigkeiten jetzt sehe ich gerade schauen anhand des durchschnitt mit wertsgegner verteidigung und resistenz ok auch schade ja, erkennbar die harmonie mit ein bündnis ange angegriffen als die schaden mir 20 prozent <lacht> So, okay ich werde mir die kampfverarbeitung auf screen antun ne weil ich auch klo gehen muss und ja ich sehe euch dann wenn ich ja fertig bin wenn ich hier alles modifiziert habe vielleicht werde ich auch ich habe eigentlich nee, kann ich gar nicht <lacht> ich habe gedacht vielleicht gehe ich noch mal zum Somnial zurück tue irgendwie einige charaktere hier... leveln so bandfähigkeiten mäßig aber ich glaube ich habe gar nichts mehr übrig ne aber, ja ähm, so oder so ich gehe kurz aufs klo und nach dem schnitt sehen wir uns dann wenn ich hier fertig bin mit der vorbereitung ne? also bis gleich so, ich bin mit meinen Vorbereitungen fertig. Ob es die perfekte Vorbereitung war, weiß ich nicht. Aber bin sehr zuversichtlich, dass es vielleicht was wird. Ne? So. Ähm, ich zeige mal mal, wen ich alles mitgebracht habe. Ne? Also wir, die fünf hier, müssen wir natürlich mitnehmen. Ich natürlich Bale, Celine, Alfred, Diamant, chris Hortensia, Ivy und Timera. Ich wollte noch vogado mitnehmen, aber ich habe nicht genug platz ich würde alle adligen hier mitnehmen ne? aber alle charaktere sind leider hier schon die nehmen schon zu viel platz weg ne? und theoretisch könnte ich Bail auf bank packen für fogado aber das war das ja der erste der in der nähe ist ne? also was soll es gut da ich, ich habe so das für das finale ne? weil einzigartige musik Ne, unser gegner ist ein riesiges monster riesiger drache jetzt sind wir sind sicher dass das finale von diesem dlc also ja und ja spiel hat natürlich gesagt Hammer. Du kannst du ruhig gegner äh, charaktere fracken lassen Ne, ist nicht schlimm aber je nachdem wie früh es passiert ist das natürlich nicht so doll ne? wenn jetzt im ersten zug schon jemand fragt dann ist das natürlich ein charakter weniger mit dem man ja was machen kann Ne, deswegen will ich jetzt Eig eigentlich nicht, ne? Hm, was soll ich Bogado reinpacken? ich wir Bogado anstatt wähl reinpacken? Aber alle Alingen hier rein, Wie sieht in der Level mit Bylef aus. Fünf. Hm. Fähigkeit plus zehn. Ne mal ich habe mir halt jetzt so alles hier vorbereitet wenn hat wenn dieses kapitel also annähert so nervig ist wie das letzte dann will ich hier schon ein bisschen besser vorbereitet sein ähm, ich habe alle Emblemringe verteilt bis auf roy weil ich habe zwölf ringe ne? Zwölf ringe vom hauptspiel ne? aber ich habe 13 charaktere das heißt ich musste also ich müsste nicht aber ich musste einen dlc ring ausrüsten damit jeder ihren ring hat ne? Also so einen starken. Ich hätte auch irgendwie so ein Random irgendwie nehmen können, aber nee. ist mir egal. Und welcher übrig war, war Roy. Roy wollte ich eigentlich nie geben, aber dann habe ich ihr doch mal ticke gegeben, ne, weil sie hat irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie tick funktioniert, aber sie hat irgendwie was, was effektiv gegen Drachen ist, was vielleicht nicht schlecht ist gegen gegen äh, hier Neil, ne? Von daher sehr gut, ne? Dann äh, Lieben, aber noch Roy übrig, ne? Und der einzige, den ich nicht was gegeben habe war Gregory. Und Roy passt jetzt nicht so sehr zu Gregory, ne? Deswegen habe ich ihn Camilla gegeben, was eigentlich nicht schlecht ist, ne? Die Donnerachs hier macht eine Menge Schaden, weil die magischen Schaden, ne? Er kann adam benutzen, was hier so Flammen auslösen können, was auch eine sehr gute Fähigkeit ist. Und ja. Mittlerweile sind egal, ne? die sind sowieso alle Level 1. die bekommen keine Erfahrungspunkte von da sind sie sowieso egal. Ne? Ich mir so selber irgendwie so ein Kompromiss irgendwie gemacht. Äh, ich habe mir ihn ein bisschen angeguckt. Mir gefallen seine Angriffe nicht. Ich verstehe irgendwie einige seiner Angriffe nicht. Ne? Erst einmal hat er natürlich hier was 1 bis 3 Reichweite. hat Das heißt, ich kann ihn mit nichts angreifen, ohne gekontert zu werden, was zum Kotzen ist. Dann hat er hier noch einige sachen die mir richtig sorgen machen das hier zum beispiel ne? ein strahl der Finsternis der gegner weiträumig niedermäht Treffer garantiert ignoriert verteidigung resistenz was mich da stört ist dass keine reichweite angegeben ne? also spezial 35 treffer unendlich aber reichweite ist da nichts angegeben was für mich wahrscheinlich bedeutet er kann jeden charakter auf der karte treffen würde ich jetzt mal raten ne? und das finde ich nicht so gut <lacht> dann gibt es ja noch andere sachen von denen ich gar nicht weiß was das überhaupt bedeutet ne zerstört benachbarte gelände streckt freund wie feind nieder und nutzt deren lebenskraft zur stärkung streckt alle einheiten nieder in dem bereich in den, in dem bereich augenblicklich nieder und nutzt deren lebenskraft zur stärkung ich weiß nicht was das ist aber es klingt sehr nervig und ich habe dafür je länger der kampf wird desto schlimmer wird das hier ne? und er kann gegner aufbeschwören was ich auch nicht toll finde so mit etwas Glück kriege ich den in diesem Zug hier kaputt. ne? Aber ich bezweifle sehr stark, dass wenn ich ihn jetzt ja kaputt hau, dass er dann dass der Kampf dann vorbei ist. Wenn ich ihn, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn jetzt kaputt hau und dann ist der Kampf vorbei. Weil das wäre ziemlich einfach dann. Ich nehme einfach mal an, sobald ich dem irgendwie, weil ich ein Edelstein hier abgezogen habe oder sobald ich beide abgezogen habe, dann. Teleportiert er sich hier zu einem von den Dingern oder so, ne? Und da dreht es dann so lange, bis irgendwie, weiß ich nicht. ist irgendwann der... weiß ich nicht, Kampf vorbei ist, ne? Und ja, äh, Das ist jedenfalls meine Theorie. Weil wenn der jetzt schon sterben kann, ne? Dann wäre ja super einfach. Weil da gibt es bestimmt irgendwie Strategien, womit man den irgendwie erledigen kann im ersten Zug, ne? Von daher, ja, glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Ich werde es aber mal versuchen. Ne? Und ja, meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Los geht's. Ne? alle verteilt. Ne? wenn wir Glück haben, schaffen wir halt heute. Wenn nicht, dann ja. Da wird schon irgendwie. Okay. was ist das Okay, er ist instabil ja okay heißt das hier irgendwie weiß nicht ist was von ihm oder ist das? das von ihm nee, ist nicht von ihm geht das hier irgendwie kaputt oder so hm, ich weiß nicht okay ich wollte eigentlich ihn erstmal hier im bewegen ne? Er kann sich sowieso nicht bewegen, von daher brauche ich nicht irgendwie dings hier einsetzen. Ne? Ich wollte ihn hier bewegen, weil ich habe vale weil und mich selber hier platziert und ja, die haben ja ihre, ihre persönlichen Skills, ne? Das ist ein Schaden minus drei Schaden. Er hat genau umgekehrte. Von daher das ist eigentlich die perfekte Position ja für ihn, ne? Null Schaden. Okay, so viel dazu. Vergesst was. So, ich, ich soll nach Nordwesten gehen. Nordwesten ist oben rechts, ne? So, ich mache den nix anscheinend warum nicht 27 okay ähm. <lacht> das sieht mir irgendwie nicht richtig aus ihr hey, seht ihr genau ich noch ein hoch reduziert schaden durch effektiv gegen reduziert die genauigkeit von gegnerischen kurs auf zehn prozent reduziert gelitten schaden was soll ich dann bitte schön machen <lacht> Okay, hilft mir mal ein bisschen aus hier sternlot blitz mit liberation bringt nichts während bringt nichts selber schwert bringt nichts cool ähm, ja weiß ich jetzt auch nicht, was ich hier machen soll. Ne? <lacht> <lacht> äh, hat er irgendwie so ein Schild oder so, den ich ihn abzieht, was oder so? Ich verstehe irgendwie gar nicht, wieder der Kampf funktioniert. So, ich habe ja mal Tiki gegeben. Ne? Ah, ich weiß ich so. ah, hat sich in Tiki verwandelt. Okay. Soll ich ihn noch nicht angreifen? Ist da Papier als Spiel sagen? Okay, dann greifen wir ihn nämlich nicht an. Ne? Kann ich machen. Er scheint auch irgendwie nicht angreifen zu wollen, oder? Tut er ja angreifen. Ich muss mal gerade gucken. Ne? 43 Schaden. Geschicklichkeit 19. Er kann sie ja mal haben sie hat voran ausgerüstet. Ja. 30. Oh Gott, ich kann hier niemanden am Leben äh, ich kann ja niemanden irgendwie... Äh okay, mein erster Plan ist erstmal, ich pack sie hier hin, ne? Ich habe ihr Linn gegeben, ne? Was ich machen werde ist... Ich werde sie mal verbinden. Ich habe mich schon mal ja so umgekauft, weil ich... Hier Ach ja, sie hat ja keinen verbesserten äh oh, natürlich hast du... nicht kaputt. cool ähm, er ist nämlich das einzige was mir gerade sorgen bereitet ne? aber ich sehe gerade er kann er bewegt sich nicht ne? und was wenn er auf ihn losgeht und er geht auf ihn aber oh, erreicht ihn gar nicht cool um, ja, hier sind eine Menge Sachen, die mir gerade nicht gefallen. So, der wäre natürlich gut, ne? aber den kriege ich natürlich wieder nicht. Da. Ja, ist sehr gut. Aha. ich noch nicht mal ähm, ich weiß jetzt schon nicht was ich machen soll ich nehme an ich muss ihn noch nicht angreifen ne? also Nell hat mir gesagt ich soll abhauen ne? also nehme ich mal an, das muss ich machen ne? ich kann natürlich auch tanzen ne? hm, ich war gerade brauche ich schon vorher schon als im ersten zug den bach runter geht ne? so, ich kann natürlich ich kann natürlich gehen ja machen ne? hier gehen wir mal Tom die sie kann ich ja platzieren sie kann ordentlich viele sachen trinken ich kann natürlich einen von denen erledigen aber am Wichtigsten ist mir er ja erstmal gerade. Er im deswegen kann ich nicht. So. Weil er ist der einzige, der mir nervig werden könnte, habe ich so Gefühl. Nee. So, was mich schon mal stört, es hat hier wieder alle nur. So super starke Sachen haben ne anstatt irgendwie so Elfen Elfen dann haben sie alle ja voran und so sie hat sie hat äh, äh, ja Elfen dann aber sie erreicht natürlich wieder nicht ah, du hast ein panzerbrecher ne Tick ich da oben niemand nein okay du eigentlich äh, in Sicherheit sein Ah. Ah, wenn ich den Weg hier ja blockieren, ne? Dann werde ich mich nicht treffen, ne? oh, wow, sie trifft aber ganz schön. Genau. Mal. So. So. Ach komm man warum fehlt eigentlich immer so ein ganz kleines bisschen ne? so, ich muss jetzt einfach ich glaube ich werde folgendes machen ne? dann bin ich hier ein zwei dann werde ich von allen leuten getroffen cool wenn ich hier hingehe dann mache ich über rein dann bin ich hier ein zwei wie viel machst du mir schaden silberbogen 30 ich weiß nicht wie viel schaden gegen sie machen wird ich nehme an es wird zu viel sein ne? ich muss einfach nur hoffen dass sie mit voren trifft ne? kotzt mich jetzt schon wieder an ich werde ihr ganz zuvor und ausrüsten nee, wahrscheinlich nicht ne? Nö. Ah. okay wenn man rettung halten cool und ich nehme an ich muss mich einfach ja nur raus bewegen ne? so ich werde jetzt ich ernehmen ne? Ne. Ja, nee, bin muss ich losgehen. Hammer, nein, der überlebt hat wieder mal zwei AP. Das darfst du hier niemanden erzählen? Dann reicht er mich schon wieder. Da ist jetzt nicht zu so fassen. Gut, dann gehen wir eben so hier rein. 40, 20. 34. Man muss ich hier heilen im ersten Zug. Ja, natürlich kippt schon, oder? So, ne? wenn ich mir schon irgendwie Leute heilen muss. So, dann mal noch ein Rettung. Ähm, Rettung wäre natürlich sehr gut. jemand ne? mal das hier weg. Ich pack das mal weg. Ich vielleicht auch noch das Karlobe wegpacken sollen, egal. So, ich kann nicht hier eben packen. Er ne? macht 30 Schaden. Ne? Silberbogen, Silberbogen. Na, wenn er im wurf bei ne? der nehmen er macht ihn sowieso nicht fertig meine macht ihn so ich mache der macht ihn sowieso nicht fertig da kann er die wesens kontern ne? sonne und sterne nein, die kommen ja immer nur durch. Verdammt. Ach oh Mann. wir sind noch Tanky? Niemand, ne? Timera. Ja, natürlich triffst du wieder fast dich. Also ich nehme jetzt mal an, die Strategie ist jetzt hier abzauen, ne? weil... Weil das scheint irgendwie nicht möglich zu sein ja Ich kann Ihnen da keinen Schaden machen. So, oh, du du fertig. Zack das doch. So, den einen... Diesen Langstrecken gegner habe ich ja auch erledigt. Ne? Der kann uns auch nicht mehr auf den Nerven gehen. Das ist der Einzige, der mir ja sprich werden konnte. Ich so habe Gefühl hier, hier in ihr blockt das alles ab. Ne? Na. Na, muss mal gucken, wie es hier weitergeht. Ne, ich kann ich nicht aus der Reichweite hier packen. Also macht er jetzt hier irgendwie was kaputt oder macht ist das jetzt sehen sein Angriff? Ich verstehe jetzt nicht genau, was hier passiert. Hoch. Find's Kacke, da ich hier nur Erholung abnehme. Oh, Au, so ist das, okay. Ich ich kann jetzt auch wieder so Feuer speien. Also, mein Kaufwerk ist nicht natürlich der einzige, der jetzt hier neu im Reichweite ist. Aber da ist der Mondstrahl gleich oh getroffen. Also ich nehme jetzt mal an ich muss ja wegrennen ne? ich habe ihn mit niemanden schaden gemacht das sind meinen effektiven charakteren mit einer p das, ein das gibt es nicht da, ach, also ja auch noch gegner. Pff, ich gedacht oh, was das im nächsten Spiel erscheint aus diesem gegnerischen Verstärkung. Wenn du einen Auf dem solchen Wurm kannst du verhindern, dass Gegner aus diesem paar vortreten. Okay. Klar, warum nicht? Ne? Ich der jetzt Schaden machen. Ja, ähm, ich gehe bestimmt nicht hier zurück. Jetzt hier hin, ne? wir haben Töter. Ich werde wahrscheinlich sowieso jetzt angegriffen, ne? aber mal machen. Wer sind da gerade? aber auch schön viele fliegende einheiten gepackt damit ich mich ja ja nicht näher dran bewegen kann im hintergrund läuft natürlich das feiern mit dem thema ne? so ein remix wieder schon mal so ein bisschen weiter nach vorne so weit wie möglich nach vorne wir jetzt natürlich wenn ich den hier anlocken könnte ne? 41 Reichweite 1 Reichweite 2 sehr und den kann ich da sicher mit Dings her anlocken ne? 29 Radnell ja bitte mich ja nicht hier bewegen, ne? Weil er kann ja ihn die ganze Zeit angreifen. Ne? ich weiß ja nicht, was er machen wird. Also hier jetzt gleich Gegner kommen, ne? Ich bewege mich einfach nach vorne. Sie hat gesagt nach Nordwesten, äh, oben links, ne? Sie wird halt ja wohl nicht umsonst gesagt haben, ne? Sie also, ist böse und also, sich auszutricksen. Alle versuchen mich auszutricksen. Man, okay. also, was ist diese Trefferchance? Da ist aber der Nachteil, wenn in den Charakteren alle so super Waffen gibt es. Ne? Manchmal brauchst du halt so ein Eisen mit damit der auch trifft, ne? Das Spiel hat mir gar keine besseren, das hat mir gar keine schlechteren Waffen gegeben. Da hat mir nur so Sachen wie Eisen, sowie äh, so super Sachen als halt gegeben, diese Stahlwaffen und was weiß ich nicht alles, ne? Warte, ich eine Idee. was magst du hier, ne? Na, das ich einfach kackfrechen Doppelgänger da hinpacken. Boom. So kann man auch die Dinger stoppen, ne? So. Schleichen wir uns an denen da schon mal an. Ist das halt so in Ordnung, ja, ne? auf mich zugelaufen kollege klon yep, klon aber nicht er hatte hätte angreifen können ne? Ja, wie soll ich da bitte schön aufhalten? Nee, ich habe... Pass halt irgendwie diesen dicken Typen dahin, ne, der sich um die ganze Stärken kümmert. nehme ich an. 41 Schaden, 37, 39, okay, wollte schon sagen ein bisschen zu stark leute und vogado hat sich gar nicht bewegt man oh. gott ey ich muss immer ich muss es denn immer so kompliziert sein ey. kannst du nicht einfach auf mich losgehen Ich hoffe ich tue ja nicht irgendwas auslösen ich habe dir ja erst losgehe aber ja, ja, das wird zu weit Ah, da kommt einer mit einer... Hast du ein schwer Ich krieg doch auch down, ne? 20, ja. Dann muss ich dich aber auch hochheilen. Kein Problem. gefällt nicht, dass die alle chancen haben. Minimal. Vor allem hat die mehr Kritik als ich soll, ich muss sie gar nicht halten. Cool. Knapp das ist so eine kleine Offensive mit meinen Fliegern ja. Starten, weil die waren auch stationär, die konnten sich irgendwie nicht bewegen. Mal ja, mach immer. So, das gerade er taucht dann gleich hier auf, ne? So, jetzt müssen wir mit dir mal wieder aufmachen, ne? war das was neues ich gerade mit physischer kraft macht eines dämonen drachen steins ja der andere trifft aber besser von daher Dame, ne? ich glaub, vielleicht ich hat damals mit tiki ja, ich verbunden bin natürlich ne? auch sein. händchen händchen ich weiß genau was der davor ich weiß nicht was tiki für so eine fähigkeit hat. ich sagen wir ein sich die chance angeht hast du irgendwie so eine super attacke an ah, nee, den du gibst... an ah, nee, da gibt es so ding ist ne? so steine genau, ich weiß genau was genau hat der fort der will mich jetzt ja anlocken ne? wenn ich in seinen physischen dingen hier reingehe seinen physischen äh, reichweite so was mache ich denn da Das ist das Stärkste, was der machen kann? Da kann mich doppeln, ne? Da kann ich damit nicht doppeln. Kein Erstfolgangefall. So sagt nicht leicht tödliche Wunden. Okay, aber da macht nicht so viel Schaden. Klar überlebe ich das, ne? Ich überlebe das locker. Richtig so, hier packen Wag dich näher zu kommen. Ich wag dich. Also selbst wenn er hat jetzt nicht ein, selbst wenn ich das jetzt, wenn er nicht auf mich zukommt und ich hat nicht einsetze, läuft sowieso im nächsten Zug ab. Von daher kann ich ja gar nicht einsetzen. Also ah. so jetzt die Geschichte wieder ja. Ne? Natürlich gibt mir hier irgendjemand hier auch vernerven also viel Schaden kann ja auch nicht ignorieren. mit den augen greifen? ne. schade. ich weiß nicht, was ich machen soll. soll ich die ignorieren? ich ignoriere die mal. Ich habe die beste Situation, die beste Idee jetzt gerade ist, ne? Na 90. ist Ork auch ausrüsten. Oh. Aber wenn ich den bogen aus ist dann greift nämlich die ganze zeit vom nahen an dann kriege ich die nicht getroffen wir gehen wahrscheinlich sowieso auf ihn los ne? 16 ja. ah. so sie ja ich nehme an die gehen ja auch im klon los ne? verheerung leuchtet ein not dunkel segel wird sich dämonen nil dorthin bewegen jedoch nicht ohne zu in seinen aktuellen standort zu verheeren die Explosion erfolgt in der, Nähe in, in der nächsten Gegnerphase. Alle Einheiten im Gebiet, egal ob Feinde oder Verbündete, fallen jetzt zum Opfer. Je mehr Einheiten dämoniell auf diese Weise besiegt, desto mächtiger wird er. Cool. da ja, geht gleich als nächstes dahin. Und da, wo er jetzt ist, macht er alles kaputt oder was? Der wird dann, der wird dann stärker, je mehr Gegner der erledigt. Cool jetzt frage ich mich ob mir das lieber ist als irgendwie gegen die ganzen Leute dazu kämpfen ich glaube schon eher ja ne no, ich sehe es gerade aber damit macht er seine ganzen verstärkung jetzt alle kaputt ne oh ich Er ist tot, er ist tot, wir sind alle tot.